Du es. Ich trinke inzwischen. Wir spüren schon. Ja, das ist mir wurscht. Ja, dann <lacht> trinken. Tja, meine Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der schlagzeilen -Revue, Mein Kollege macht mir sein Make-up fertig. Genau. Grüß dich. Servus. Ähm, wann du mal mit Tee trinken und alles fertig bist? Können wir anfangen? Ich meine, ist Tee drinnen. Ja? Oh. Ja, ja. Ich trinke auch nicht was anderes. Gut. Der Montag hat gerne mit einer sehr lustigen und innovativen Geschichte in meinen Augen angefangen. Was war? Da sind ein paar Lehrer draufgekommen, dass diese Kinderuhren, mhm. die da es da gibt, diese Kinder-Smart-Watches, ja. die sind anscheinend von den Eltern verwendet worden, um abzuhören, was ihre Kinder so machen, und unter anderem die Lehrer beim Unterricht zu belauschen. Echt? Mhm. Und das hat einem nicht gefallen und jetzt wird das per Gesetz sogar abraten. Weil lebenslanges Lernen verboten ist, oder warum? <lacht> Weil sie die Lehrer wahrscheinlich nicht gern zuhören lassen. Okay. Ich glaube die Einzigen, die das dürfen, ist die NSA, oder? Ich glaube auch. <lacht> <lacht> Gut, was haben wir noch gehabt? Du, die Regierungsverhandlungen, oh. die, die, die, dauern dauern. die dauern länger, als man glaubt. Und Jep, aber... Sie verstehen sie doch alle so gut. Na, ich weiß nicht. Also Der Strache hat ja kürzlich gesagt, schreibt die heute, okay. er hat ein Problem mit der alten ÖVP. Was für eine alte ÖVP? Die Mittelleitner leitner zum Beispiel? Die Moslem-Mama? Ja. Die ist ja die Chefin der jungen ÖVP, oder? Stimmt, vorige Woche gewöhnt. Ja. Wo ist da eine alte ÖVP, bitte? Ja, aber wenn die Freiheitlichen die Mittelleitner leitner Moslem-Mama nennen, wird das schwierig? Viel Spaß beim Regieren. Ja. Am Dienstag, was haben wir gehabt? Also, eine ziemlich eine steile Meldung aus Salzburg. Hast du das okay. gelesen? Nein, was? Da ist eine Frau gewesen, die hat in einem Geschäft in Salzburg ein Kleid gekauft. Okay. Ja, das hat knapp 35 Euro gekostet und sie wandert halt dann damit zur Kasse und dann holen sie es raus, aus der Schlange. Okay. Und sagen sie, ich soll die jetzt stehen bleiben. Und das passt so nicht. Ja, das Sie passt, haben passt. auch nicht so gewusst, was so richtig, was da war. Vielleicht haben gedacht, vielleicht haben die gemeint, 35 Euro für ein Kleid ist ja nicht so viel, dass ich vielleicht die Etikette tauscht hätte oder so. Naja, und das dauert 40 Minuten, ist die da gestanden. Okay, ist 40 Minuten gestanden? Ja. Weil ich glaube, sie haben die Etiketten getauscht, oder was? Genau. Das ist es billiger kriegt, wahrscheinlich, oder? Ja, genau. Und dann kommt der Knaller. Ja? Weißt du, was sie gesagt haben? Das war falsch, das Etikett. Also hat sich doch austauscht? Nein, das Kleid kostet nur 19 Euro. <lacht> 40 Minuten gucken wir nach. Ja. Damit es billiger wird. Genau. Ja, so hat sich ausgesagt. Das, das ist ein Service, oder? Warte mal, 40, 39, 20 Euro. Äh, ja, ungefähr. Rechnen ist 40 schwierig. 40 Minuten. Rechnen ist schwierig. Hä, hey, wieso? Nein, ich sag's mir. Was? Ja. Übrigens. Hast du die andere Meldung auch gelesen? In Österreich gilt jedes fünfte Kind als arm. Das ist traurig. Ja, das ist traurig. Aber die Kurzregierung wird sicher daran arbeiten, und in Zukunft wird es nur jedes vierte sein. Ja, das wäre wünschenswert, oder? Ja, ganz sicher. Ne? Ich weiß nicht. Rechne noch. Warte, <lacht> Aber du könntest noch mit in die gehen. <lacht> ja, aber sicher nicht in die Schule in Deutschland. Weil da wird der arme Hausmeister. Verstehst du, die hängen Schüler auf und so, Passt auf vor dem Typen. Warum? Weil was hat er gemacht? Ja, er redet wie an der Schnabe gewachsen ist. Oh Gott. Dialekt. Echt? Und die ganzen Kinder verstehen das nicht mehr. Es ist echt eine Sache. wie ich nach Wien bin, habe ich auch gleich mal ein schönes Oberösterreichisch einstampfen müssen, weil mir die Leute angeschaut haben, als ob ich vom Mars kommt. Heute, 16 Jahre später, spreche ich ein wunderschönes Kauderwelsch, und mich versteht immer noch keiner. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber du glaube ich weißt das. Ich bin heuer 40 geworden. Und du schaust aber super jung aus. Ah, oh, danke. Ich hab mich gerade rasiert, deswegen. Ah, nicht frisch, ich habe es so ein 3 tages Okay. okay. Ähm, aber ich finde, ich habe mich dieses äh, 40-Werden durchaus beschäftigt. Die Nachricht am Mittwoch, das ist so eine, die, die gibt mir wieder Hoffnung. Hoffnung aufs Alt-Werden. Das ist doch da nicht alles schlecht. Ist. Warum? Ja, weil da so eine 70-jährige Oma bei einem Metal-Konzert nicht nur in der ersten Reihe gestanden ist und Gas gemacht hat, Nein, die Burschen haben es auf die Bühne geholt und die hat nicht Wow, cool. So schön war das cool. war. Also, da hast du mindestens 30 Jahre vor dir. Äh, ja, passt. 30 Jahre, richtig. Genau. Mit Mathe. So am mathe sender ne? <lacht> Alter Schwede. Pisa. Nein, ja, Oslo, Oslo. <lacht> das war in Oslo. Gut. <lacht> <lacht> Gut, ähm, vorige Wochen glaube ich ja. haben wir gehört, dass äh, Wien die unfreundlichste Stadt nach Paris die nach Paris Stadt der Welt ist. Wir haben aber eigentlich geahnt, dass das nicht stimmen kann, oder? Und es war auch klar, dass es dann Test reingeben wird, ja. um und, das zu widerlegen. Und empirisch hat ihr heute eine gigantische wissenschaftliche Studie in Auftrag gegeben. Wissenschaftlich und, und, gigantisch. Ja. Und gleich durchgeführt und, und das okay. Ergebnis exklusiv. Am Mittwoch abgedruckt, ihr habt mhm. das sicher gelesen. Es, es, es hat mein Herz erwärmt. Ja, es in mir nicht, mir war das klar. Aber da war. Ja. Aber, aber. ein bisschen länger in Wien wie. Ich. Das stimmt. <lacht> <lacht> Jedenfalls, es ging darum: Bewerbungsgespräch, ihr kennt die Situation, schnell noch eine Krawatte. Ja, sie sind ein nervös und so. Ja, und dann geht es nicht, und mhm. dann haben sie auf der Straße mit fremden Passanten gefragt, können sie einer helfen. Genau. Und die Wiener und Wienerinnen sind da gestanden und haben brav. Gewinnt's hat, wie Wiener was. Also, die Wiener sind die freundlichsten, nicht die zweitunfreundlichsten. Die hat mich in den letzten Wochen sehr stark bemüht, um das Niveau der Sendung nach oben zu treiben, um weniger Sex und Anrüchigkeit hier walten zu lassen. Ich habe ja sicher alle bemerkt, es ist gelungen. Du hast es ja auch schon bemängelt, möchtest du sagen. <lacht> ich hatte ja in der letzten Sendung sogar eine noch wollen, wollte du gekillt hast. Ja, genau. Aber die ist so nett und so, so lustig, dass wir die jetzt bringen müssen. Eindeutig. In Adelaide, in Australien, hat eine Schule eine Statue aufgestellt von einem Heiligen. Und zwar vom, wie heißt der? Heiligen Martin von Porres. Und der gibt ein Brot an Kinder weiter. Der Heilige Martin? Der Heilige Martin, genau. Dieser Heilige Martin von Porres. Mhm. Und das Dumme ist bei der Statue, ihr seht es selber da, wo das Brot ist, Jetzt müssen sie das Ding wieder abdecken und weggeben. Schlimmes denkt, wer schlimm ist. Ja. Oder so, glaube ich, geht das. Die hätten diesen klassischen heiligen Martin nehmen sollen, mit, mit dem, dem Schwert Manta. und dem Schwert. Da gibt es keine ja. Diskussion. Genau. <lacht> <lacht> Gut, du, aber wir haben auch noch eine Geschichte, die ist wirklich nicht zum lachen, die ist ja. eher zum Haare streuen. Na fürchterlich. Also ich meine, ich habe hab sie gar nicht geboxt, wie ich erfahren hab. Ich hab sie über Instagram oder Facebook, glaube ich, Ja, Ja. Völlig absurd. Ja, mein Kollegen, den Ilias, den haben seine e roll gestohlen. Also zur Erklärung, Martin ist ja ein österreichischer Nationalspieler der e -Fußballmannschaft gab. Ja, und ist der fußballmannschaft ja? Eigentlich ist der Kapitän? Ja, ich bin der Kapitän. Oh, und der, der Ilias ist unser stärkster Spieler. Das ist eine. Mit allem Respekt, das ist die brutalste Sau. Input Ich jemals am Spielfeld gesehen habe. Der kann was. Aber er ist echt gut, aber er ist brutal. Der er ist kann was. Ein Hatzer. Ja, und jetzt haben sie ihm seinen Sportrolli gestohlen. Nicht nur das, die haben beide E-Rollis vor der Haustür weggestohlen. What the fuck, sage ich da. Org. Nur dazu, ich, mein, ich verstehe es ja, dass man E-Rollis klaut, sowas wie wir da haben, ja. den kann man überall in Europa und dabei verkaufen, weil Leute ja. brauchen den. Genau. Das ist völlig okay. Also es ist geschissen oder gestohlen wird, aber ja, ja. es ist nachvollziehbar. Aber der fußball e Mit dem kannst du gar nichts machen. Du kannst nicht einmal auf der Straße fahren, so rumpelt, der. Ja. Mit dem kannst du nur auf absolut glatten Boden in deinem Wohnzimmer fahren. Ja. Oder, oder in einer Sporthalle. Ja. Und da die Sonderanfertigungen sind, kannst du dich mit dem gar nicht sehen lassen, weil jeder erkennt, woher der ist. Ja. Das ist so, wie wenn du die die Mona Lisa stößt, ja. Und im Wohnzimmer aufhängen. Ja, ja. Das geht nicht lang gut. Ja. Weil irgendein Tipp von deinen Gästen macht passiert wieder mit und dann bist du auch Also wirklich. Äh, das geht gar nicht. Ihr Fucker da draußen, ja. das ist echt eine miese Nummer und vor allem völlig hirnlos. Hey, wir sammeln noch nicht fertig, Mappen. Ja. Wir haben nur den Freitag, okay? Außerdem dein simples. Dein subtiles Product Placement finde ich ja total dezent. <lacht> also, das ist eins, okay. <lacht> Wir sind hier bei Pizza. Gut, Emily, anyway, Freitag. Um, am Freitag, also gestern, ja? ich habe einen, einen Geschäftstermin gehabt, der ist ziemlich gut gereint. Super, da. gratuliere. Danke, danke. Um, und am Weg nach Hause, wollte ich natürlich die Walte holen, kriege ich einen Anruf von einem Kollegen. Was heißt heute? Aber Nein, mal ich, mal weg, erzählen, ich war am Weg, ich war am Weg zu heute natürlich. Okay, ich checke eh klar, der ja, u Aber der ja. Kollege sagt mir, du, ich habe keine Zeit, gehen wir auf den Karstplatz, checken wir Glühwein aus. Er okay? ja, passt. Cool. Wir haben einen schon mit machen noch einen kurzen Accessibility-Check und schauen, wie barrierefrei wie der Glühwein dort ist. Du hast es glaube ich, eh schon mal gemacht, oder? Ja, aber weißt du, das ist jetzt jetzt wieder neu, man muss dann anderen mal ausmachen. Also gehe ich hin und check den Glühwein, der war absolut, also das war zwar Barrierefrei, also das war. Der Glühwein! Der Glühwein! Der Glühlein. war barrierefrei, gut. Dann haben wir uns gedacht, okay, jetzt sind wir schon da, jetzt schauen wir uns zum Rohr aus Okay, ist ja nicht weit. Ja, eben. Zum also Hupfer. Haben dort einmal geschaut, da haben wir natürlich, auch Punsch. Ja? Haben wir Punsch gecheckt, also. Und die ist, der war auch barrierefrei. Dieser Punsch, der war, das war echt, also. Du wie viel Standel hast du checkst, gecheckt, weil die haben schon mehr als eins? Nein, nein, nein immer nur eins. Immer nur eins. Ist also, ja, wir machen Responsible okay. Accessibility Checks. Gut. Ja, und dann sind wir noch am, am Spiegelberg kurz vorbei. Ja, ein bisschen da auf in siebten. Ja. Und da war dann der, der Glühmast. Ja. Na, also... Und, wie warst du? War, ich glaube, ich glaub, der war auch barrierefrei. Ja. Ähm, wie ich dann heute in der Früh mich vorbereitet habe, dass ich herkomme, Ja. und in meinen Rucksack eigentlich, schaue, Ja. Waren da drei schmutzige Glühweingläser drinnen. Nein, nicht der. Ja. Du hast den Einsatz nicht einmal zurückgeholt? Aber ich habe jetzt ja halt dafür. Ja, aber da kriegst du kriegst einen Einsatz. Ja, den kriege ich dann nicht zurück. Okay. Aber das Problem war nicht zu sondern dass die Halter nicht drin war. Was? Du spazierst durch die ganze Innenstadt und kriegst keine Ich habe wichtige Accessibility-Checks gemacht. Der war ein das hochprozentiger Accessibility-Test. Ist auch 100% successful. So eine Gäste oder wohl Successful. Wann bist denn du wieder auf 1,6! Anyway. Wahrscheinlich morgen Mittag. <lacht> gut! Sorry! Anyway. Also, uh, nächstes ja. Freitag! Sorry, Leute, ähm, was war denn am Freitag so los? Schreibt es uns unten in die Kommentare. Genau! Ansonsten, ähm, passt auf, bei ja. den Glühweinstrandeln, das zeige ich dir jetzt gut, und vor allem die Bieren. Drum, lasst euch zurückgehen, wir sehen uns nächste Woche wieder, und äh, ja, danke fürs Reinschauen! Ciao!